Na, was ist denn das schon wieder? Benimmt sich wieder unmöglich. Naja, so klingt es, wenn ein Partner Zuschauer in seiner eigenen Beziehung ist. Nein, ihre Beziehung ist nicht eine Show, für das sie ein Ticket gekauft haben und jetzt entscheiden können, ob es ihnen gefällt oder mit kritischen Bemerkungen begleiten. Sie sind Produzent der Show. Ja, ja, ich, ich höre Sie schon sagen, aber wenn mein Partner nicht mitmacht, dann kann ich nichts machen. Sorry, kein Argument, das ich gelten lasse. In einer Showproduktion sind alle zu 100% verantwortlich, nicht 50%. Keiner kann da einfach die Hände in den Schoß legen. Und wenn manche nicht gleich enthusiastisch mitziehen, dann muss man sich bemühen, sie zu ermutigen, dass man schließlich vorhat, die beste Love Story der Geschichte zu produzieren. Tja, und wenn man tatsächlich glaubt, alles für ein Gelingen getan zu haben und die Show wird nichts, dann muss man gehen. Denn wenn Sie glauben, Sie können sich als Zuschauer zurückziehen und dass trotzdem die Show besser wird, befürchte ich, werden Sie nur ein Trauerspiel erleben.